Hallo alle zusammen! Hier erfahren Sie, wie Sie ProMox-W Hypervisor-Daten wiederherstellen können, wie man proxmox installiert, eine virtuelle Maschine erstellt und konfiguriert, wie man Snapshots der virtuellen Maschine erstellt und das System wiederherstellt. Procmox W ist ein Open Source Hypervisor für die Unternehmensvirtualisierung. Dieses Virtualisierungssystem basiert auf Debian GDU Linux Distribution. Ein modifizierter Ubuntu Kernel wird verwendet, um virtuelle Maschinen auf dem Server auszuführen. Die Bereitstellung und Verwaltung virtueller Maschinen ist über die Befehlzeile und die Webkonsole möglich, was einen einfachen und schnellen Zugriff ermöglicht. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie Procmox W auf unserem Server installiert wird. Um die Installation zu starten, müssen Sie das ProMox ISO Is Image herunterladen und ein bedürftiges flash erstellen. Um das Bild herunterzuladen, gehen Sie zur offiziellen ProMox Download-Seite. Wählen Sie hier ProMox Virtual Environment ISO Image und laden Sie die neueste Version des Hypervisors herunter, klicken Sie auf Download. Führen Sie nach dem Herunterladen ein Programm aus, mit dem Sie einen botfertigen USB-Stick erstellen können, zum Beispiel Rufus oder Edger. Sobald unser USB-Stick fertig ist, schließen Sie ihn an den Server an und boten Sie ihn, indem Sie das entsprechende Bot-Gerät angeben. Nach den Boten sehen Sie das Menü von ProMox 2. Für das standard wählen Sie den Punkt Installation ProMox 2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, wählen Sie das Laufwerk, auf dem das System installiert werden soll. Für weitere Konfigurationen öffnen Sie Einstellungen. Hier können Sie das, das System die Festplattengröße usw. So ändern. Stellen Sie dann Standardort, Zeitzone und Tastatur-Load ein. Legen Sie dann das Administrator-Passwort fest und geben Sie es zur Bestätigung erneut ein. Geben Sie eine E-Mail für Systemanrichtungen an. Und Im letzten Schritt der Installation müssen Sie die Netzwerkkonfiguration konfigurieren. Wählen Sie die Verwaltungsschnittstelle, den Hochsnamen, den Server, die verfügbare IP-Adresse, das Standard GTW und den DNS-Server. Das Installationsprogramm zeigt alle ausgewählten Einstellungen an. Nachdem Sie bestätigt haben, dass alles in Ordnung ist, klicken Sie auf Installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Stick und starten Sie das System neu. Daraufhin wird das ProMox Group Menü angezeigt. Wählen Sie die virtuelle Umgebung ProMox Genome Linux aus der Liste aus und drücken Sie Enter. Die willkommenabschnitt Abschnitt von ProMox 2 wird angezeigt. Sie enthält die IP-Adresse des Servers, mit dem Sie sich über die Webschnittstelle verbinden können, um ihn von Klientrechner auszusteuern. Geben Sie die IP-Adresse in einen beliebigen verfügbaren Browser ein. Beim Übergang sehen Sie eine Warnung, dass die Seite nicht sicher ist, da ProMox Web selbst geknickte ähm, SEL-Zertifikate verwendet. Klicken Sie auf Erweitert. Zu. Im nächsten Schritt müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort des Administrators eingeben, um auf die Verwaltungsoberfläche zuzugreifen. Da wir nun Zugriff auf die Serververwaltungsoberfläche haben, können wir eine virtuelle Maschine erstellen. Um das Betriebssystem der virtuellen Maschine zu installieren, benötigen wir das entsprechende ISO-Image. Als nächstes müssen Sie die Datei auf den promog server hochladen. Gehen Sie zu Host. Lokal Host. Hier gehen wir zur Registerkarte ISO Image. Klicken Sie Upload Select File, Geben Sie den Pfad zum ISO Image an Upload. Nach dem Hochladen können Sie mit der Erstellung einer virtuellen Maschine fortfahren. Wählen Sie den Typ des Betriebssystems und die Version aus. Klicken Sie auf die Zeile ISO image und wählen Sie die ISO-Datei aus der Liste aus. Ich belasse die System- und Festplattenanstellungen auf Ihren Standardwerten. Fügen Sie kpu und virtuellen Speicher hinzu. Die Netzwerkanstellungen sind in diesem Stadion ebenfalls vorangestellt. Gehen Sie auf die Registerkarte bestätigen, überprüfen Sie die Parameter und klicken Sie auf Fertigstellen. Der Rechner erscheint in dieser Liste, markieren Sie ihn. Öffnen Sie die Konsole und starten Sie Start Now. Der Rechner wird gestartet und die Installation des WG-Systems beginnt. Die Installation unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Mit ProMox 2 Snapshots können Sie den Zustand einer virtuellen Maschine speichern. Der Snapshot enthält den Inhalt des Arbeitsspeichers der virtuellen Maschine, ihre Einstellungen und den Zustand aller virtuellen Festplatten. Durch das Zurücksetzen auf den Snapshot werden der Arbeitsspeicher die virtuellen Festplatten und alle Einstellungen der virtuellen Maschine in den Zustand versetzt, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots befanden. Snapshots sind eine vorverragende Möglichkeit, den Zustand einer virtuellen Maschine zu erhalten. Sie ist viel schneller als eine Vollsicherung, da nicht alle Daten kopiert werden. Ein Snapshot ist keine wirkliche Sicherung und sichert nicht auf granularer Ebene, kann aber dennoch zwischen vollständigen Sicherungen verwendet werden. Um einen Snapshot zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte der virtuellen Maschine auf Snapshots. Gehen Sie in dem sich den Fenster einen Namen ein und klicken Sie auf Take Snapshots. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie OK und der sogenannte erstellte Snapshot erscheint aus der Registerkarte Snapshots. Wenn während des Schnapshots oder Backups ein Fehler auftritt und die virtuelle Maschine während eines Vorgangs gesperrt ist, schreibt das System einen Fehler beim Locket Snapshot. Um den Rechnen auf dem Server zu entsperren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Am Ende des Befehls wird die ID der virtuellen Maschine angegeben. Sie können dann die virtuelle Maschine, den Snapshot und so weiter sicher ausführen oder löschen. Um ein Rollback zu einem Snapshot durchzuführen, markieren Sie die gewünschte virtuelle Maschine und wechseln Sie zur Registerkarte Snapshots. Klicken Sie hier auf Rollback und bestätigen Sie die Meldung, dass der aktuelle Zustand der virtuellen Maschine verloren geht mit Ja. Der Rechner wird dann in den Zustand zurückversetzt, in dem er sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots befand. Zusätzlich zu den Snapshots verfügt ProMox über ein ziemlich gutes internes Toolkit zur Erstellung von Backups virtueller Maschinen. Es macht es einfach, alle Daten der virtuellen Maschine zu sichern, unterstützt drei Kompressionsmechanismen und ebenso viele Methoden zur Erstellung dieser Backups. RSO also Schnelle Methode, XIP Maximale Komprimierung und SSD Verlustfreie Datenkompression und die Archivierungsmodi. Snapshot, eine Kopie ohne anhaltenden virtuellen Maschine. Suspend, setzt die virtuelle Maschine vorübergehend aus, bis das Backup abgeschlossen ist. Und Stopp, setzt die virtuelle Maschine vollständig außer Kraft, bis das Backup abgeschlossen ist, die zuverlässige Methode. Um ein Backup zu erstellen, markieren Sie die gewünschte virtuelle Maschine und wählen Sie Backup und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Backup Now. Daraufhin öffnen sich ein Fenster, in dem Sie Optionen für die zukünftige Sicherung auswählen können. Wenn Sie die Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Backup und warten Sie, bis das Backup erstellt wird. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie Test OK. Im Falle einer vorsätzlichen Loschung können Sie sie aus der Sicherungskopie wiederherstellen. Dazu markieren Sie die gewünschte Sicherung, die Sie anhand des Datums leicht erkennen können, und klicken auf Restore. Zeigen auf Störend. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Restore. Wenn Sie gewarnt werden, dass die Daten der aktuellen virtuellen Maschine unwiderblicklich gelöscht werden, wählen Sie Ja, um zu bestätigen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird unter dem Desktop angezeigt. Falls Sie keine Sicherungskopie haben, die Maschine nicht aus einer Sicherungskopie wiederhergestellt werden konnte, die virtuelle Maschine nicht botet oder beim Botet einen Fehler erzeugt, der nicht behoben werden kann oder ein Serversauffall aufgetreten ist, verwenden Sie die Datenwiederherstellungssoftware mit Partition Recovery, um Daten von virtuellen Maschinen auf verschiedene Hypervisors anschließend Proxmox 2 wiederherzustellen. Standardmäßig verwendet den LWM Speicher für virtuelle Maschinen aus lokalen Speicher. Diese Speicheroption hat viele Vorteile gegenüber äh, VHD-Dateien, aber der Widerstandsprozess kann dadurch einige Schwierigkeiten verursachen. Die Software unterstützt alle gängigen Dateisystemformate und die Datenwiederherstellung von den meisten gängigen Hypervisoren. Die Software hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle von Loschungen, Formatierungen, Software- und Hardware-Fällen. Entfernen Sie die Festplatten von Server und schließen Sie sie an Ihrem Windows-Computer an. Wenn Hetman Recovery mit dem physischen Laufwerk verbunden ist, dass die Dateien der virtuellen Maschine enthält, werden alle Festplatten, Stempsos-Dateien und Backups der virtuellen Maschine angezeigt. Sie können bestimmten zu welcher Maschine eine bestimmte Festplatte gehört, indem Sie die ID-virtuelle Maschine verwenden. Klicken Sie mit der rechten auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus. Schneller Scan wird Ihr Laufwerk schnell scannen und die Ergebnisse anzeigen. Wenn die benötigten Dateien nicht gefunden werden, führen Sie vollständige Analyse aus. Klicken Sie mit der rechten auf den Datenträger Analyse. Wählen Sie den Dateisystemtyp weiter. In besonders schwierigen Fällen kann Ihnen die Funktion zum Suchen von Dateien anhand von Signaturen helfen. Um sie zu starten, müssen Sie das Kontrollkettchen neben der Tiefanalyse aktivieren. In meinem Fall reicht ein schneller Scan. Suchen Sie den Ordner, in dem die wiederzustellenden Informationen gespeichert waren. wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, indem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Alle Dateien werden unter dem angegebenen Pfad abgelegt. Wie Sie sehen können, hat das Programm die Dateien, die sich auf dem virtuellen Laufwerk befanden, problemlos gefunden. Zu ihrer Bequemlichkeit gibt es eine kraliste Suchfunktion für Dateinamen. Der Inhalt der Datei kann in der Vorschau angezeigt werden. Bislang haben wir uns die üblichen Sicherungs- und Wiederherstellungsmethoden für virtuelle Maschinen angesehen. Sie ermöglichen es ihnen, alle Daten einfach zu speichern und im Notfall wiederherzustellen. Bei der Durchführung von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen sollten Sie sich stets bewusst sein, dass diese das Platten-Subsystem stark belasten. Es wird daher empfohlen, diese Vorgänge zu Zeiten minimaler Auslastung durchzuführen. Um äh,